Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich bin maximal erledigt, ich sag's euch. Ich habe beim letzten Döner aufgegeben. Kann ich euch jetzt schon mal sagen, den habe ich nicht mehr geschafft. Der hat sechs Spieße dahin. Ich habe sechs döner probiert, die möchte ich euch präsentieren. Da war der wildeste Kram bei. Ich sag's euch, der allerwildeste Kram. Unter anderem Sujuk-Döner. Ich möchte euch nicht zu viel verraten. Viel Spaß beim Video. Und ja, wir sehen uns jetzt bei Lamuro. Ich habe mit Ahmed schon zusammen die ganze Zeit überlegt, sechs Spieße, weil ich habe immer nur gehört, Lamuro Hannover, sechs Spieße. war auch viele gesagt haben, der soll geiler sein als äh, der offizielle beste Döner, Listerdöner in Hannover, also beste Döner Niedersachsens und sechs Spieße, was hat der alles, habe ich mir gedacht. Käse, Sujuk, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wir werden es gleich sehen, ich bin selber sehr gespannt. So, ich habe hier nochmal eben eine live, äh, sage ich mal, Bewertung zu Lamuro. Du kennst den Döner und isst ihn auch <lacht> ja, gerne, ne? sehr, sehr gut, mit Käse überbacken, ganz knusprig, das Brötchen, sehr gut, der Döner. Geil, das Empfehl freut mich. Dir. Also ist dein Stammdöner sozusagen. <lacht> ähm... Ja, ist um die Ecke von mir, deswegen äh. esse ich gerne. Okay, du wohnst hier oben? Äh, das wissen wir nicht. <lacht> Alles klar. Okay, danke dir, ne? Wir also sind gleich da. Es ist auch ein Fluch bei diesen Döner, Leute. Ich schwör's euch, Ach und ich, wir waren schon dreimal da, weil er dreimal hat er irgendeine Ansage gemacht im Internet von wegen dann und dann ist Neueröffnung und immer war zu ja, wir haben fast auf und äh, ja, wir sind oh, kurz oh. noch, genau, dreimal nicht geklappt und heute sind wir echt da. Und ja, jetzt wird es ans äh, Döner snacken gleich gehen. Kurze so, 10 Sekunden Wärmeunterbrechung für Plus. Ihr wisst, es wird viel Schaberlack getrieben, auch gerade im Supplement-Bereich. ZECPLUS lege ich meine, hat ins Made in Germany Code-Holle 10 für den direkten Support. Wird mich freuen, wenn ihr draufklickt in der Videobeschreibung und weiter geht's im Video. So Leute, da ist er und er ist auf, Mann. Er ist auf und es ist eine Schlange. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Der schmeckt mega, habe ich mir sagen lassen. <lacht> Und ich hoffe, es sind auch sechs Spieße. Wir haben schon die ganze Zeit gedacht, scheiße nicht, weil das ist ja schon drei Monate her. Nicht, dass es auch einmal heißt, irgendwas lief nicht. Wir haben was rausgenommen. Es sind noch sechs da, die, aber einer ist so gut wie weg. Ja, wir müssen ja da machen. Wie spät haben wir auch mit 15:30? Nee, ne ja, und wir haben noch überlegt, weil wir schon woanders heute waren, fahren wir erst hier hin, nicht, dass der Spieß runter ist bis dahin, aber die haben echt sechs Spieße da, krasse Scheiße. Der macht um zwölf auf, ne? Zwei sind fast weg, einen mit Glück noch, betet Leute, dass wir den noch kriegen. klopfen wir einmal hier bei ihm, kannst du einmal Platz frei halten, Achmed, ich klopfe und frage, ob er uns den einen frei halten kann, einen Döner davon. Sag mal, ich habe eine Frage, ne? Kannst du mir einen Döner, von dem der fast weg ist, der spießt, einreservieren? Da ist ja ein, ein spießt fast alle. Du warst doch schon mal hier, ne? Ich war schon mal hier und ich wollte heute ein Video machen. Und ich sehe gerade, ein Döner spießt fast alle. Das ist ein vegan. Das ist vegan, aber nicht. Oh, vegan ich, vegan ich, brauchst du, du bist Fleisch. Doch, ich nehme trotzdem. Ich versuch trotzdem. Vegan. Ich will alle. Ich teste heute alle auch meine probieren. Wir gucken gleich, aber hauptsache du reservierst mir einen von Mehr, den Dings. Okay, bester Mann. Dann, bis gleich. Das also ist echt krass. Ich will euch nicht zu null auf die Folter spannen, nur ich will euch jetzt nicht durchs Fenster die Hälfte zeigen oder so, aber wir haben echt sechs Spieße, einer sogar vegan. Wir testen mal an und nichts irgendwie wie Sujuk oder Käse oder so, das sind einfach sechs verschiedene Dinger und bei zwei frage ich mich, warum? Die sehen fast gleich aus. Okay, ich korrigiere von eben. Es ist doch ein Sujuk Döner dabei. dann muss das so ein Hybrid sein. Ist das ein Hybrid? <lacht> Ja, aber es ist ein Hybrid. <lacht> nee, das ist doch kein Superdöner nach Okay Leute, hier muss man nochmal ganz klar sagen, als erfahrener Dönerverkäufer könnt ihr euch hier melden, aber nur wenn ihr wirklich ab 10 Jahre plus Dönererfahrung habt. Sag mal, was hast du überhaupt? Sechs verschiedene Spieße hast du hier, ne? Nein, nein, das sind äh, Einmal habe ich eine und äh, Okay, weil ursprünglich hast du ja sechs, ne? Ursprünglich hatte ich, ich ein Konzept mit äh, Chebab habe ich gehabt. Ja. Sushi habe ich gehabt. Ah. Also da war nicht so viel los, dass ich mir die den Chebab rausgeholt habe. Okay, und die hast du da auch da Die Lamuruzer, die Käse ja. Das wird das immer nachgefragt. Ah. Und, aber okay, dann überlege ich mir mal einen Plan, wie wir das machen. Also, ich muss es nochmal zusammenfassen. Dieser Döner bietet sechs verschiedene Dönervarianten an: einmal normal, Kalb, Drehspieß, Hähnchendöner, Kalb-Lamm, Vegan, sujuk döner und Lamuro-Tasche. Das ist ein käse quasi. Diese sechs Varianten bietet dieser Dönerladen an. Und die werden wir jetzt alle testen. Wir werden alle sechs Varianten testen. Ähm, kannst du mal sagen, was ist in diesem Döner alles drin? Ganz Fleisch, ja. und Käse. Und natürlich auch ein bisschen soße Okay, okay. Und das hier ist die Lam. Oh, das ist der Vegane. Krass, danke schön, danke schön. Er sagt, die Kunden kriegen die Döner genauso. <lacht> Ach, und sagt dir, wie schön das der Döner-Teller-Gefühl. Das ist der Vegane und die Lamuro-Tasche. Also, Leute, die Lamuro-Tasche. Ich war dabei. Ist kein Schrottkäse flüssig nee. Drauf. nee nee nee wirklich geriebener Käse kam da drauf okay. und richtig geilen Ofen krass rein. schönes Spiel mit den Soßen leicht Ketchup-lastig, süß wie im Norden wenn es merken dieses Cocktail Feeling Käse wie Ahmed eben schön gesagt hat, dass nicht dieser eklige Käse fliegt, sondern man merkt, sehr dezent sogar tatsächlich. Ich hätte gedacht, das überwältigt alles, übernimmt alles. Nicht dieses Käsedünne, die ihr kennt, sondern sehr zurückhaltend. Hier habt ihr denn die Pommes da drin. Der natürlich sehr weich, durch die Soßen, durch die Hitze, Kondensflüssigkeit, ist sehr matschig im Mund. Erstmal einen Eindruck verschafft, jetzt der Vegane. Ein Ding sieht geil aus mit dieser Soße hier, guckt euch das mal an. Ich fühle es jetzt auch mal so eine Döner wieder zu testen und zu zelebrieren, mal was anderes. Das ist sehr sehr Passi style du kriegst es gar nicht hochgehoben, das ist schon brutal. Du müsstest es jetzt komplett wegsnacken so, um ihn überhaupt essen zu können. Alle sagen immer zu mir, teste auch mal vegan, teste auch vegan. Ich kann keine komplett veganen Videos machen, es wollen einfach zu viele nicht sehen. Jetzt mal einen Döner da drin, kann aber nicht schaden. Leute im das Kann er auch nicht machen. Das ist irgendeine undefinierte Masse, die einen leichten paprika Tomatenmarklastigen lastigen Geschmack hat. Ich bin da wirklich nicht voreingenommen. Ich habe vegan gelebt, lange Zeit sogar. Damals auch einen Tunnelblick gehabt. Für mich gab es auch keine andere Meinung. Damals ganz schlimm. Aber das hier, wenn du es essen musst und irgendwie das Feeling haben willst vom Döner, tut es mir in dem Fall leid, dass du es essen musst. <lacht> Also bei dem hier zumindest. Es gibt geile vegane Sachen. Ich schwöre es euch, auch noch heute esse ich gerne geile vegane Sachen. Gibt es coole Dinge. Aber das ist für mich nichts. Das ist einfach Und auch der euch mal die Frage, woraus ist das zusammengestellt? Das hier ist mit Sicherheit ein Chemiebaukasten. Kann ich euch sagen. Gut, diese, der Drehspiel ist auch nicht besser. <lacht> Muss man dazu sagen. Weil in der Regel, wenn du ein gutes Stück Fleisch hast, habe ich lieber ein richtiges Stück Fleisch als das hier. Oder ein gutes veganes Produkt. Denkt immer daran, es gibt gute Dinger. Der Döner ist für mich Standard, Standard. Es gibt wirklich gute Standarddöner, wo das Fleisch auch also rausstecht, richtig ich mich überzeugt und einfach vom Geschmack, ob da 1000 Geschmacksverstärker drin sind oder nicht, mich einfach vom Sockel haut. Das hier ist noch ein vernünftiger Döner, aber der Hackspieß ist schon sehr Standard und bescheiden, aber der Käse und so weiter, das hat schon überzeugt. Deshalb finde ich diesen Döner nicht verkehrt und äh, gebe ihm eine 7,2 den veganen, den kann ich knicken. Da bin ich aber auch nicht der Typ denn für. Das ist für mich zwei Punkte. Das, das ist nicht meins, das ist kein Fleisch. Das ist kein gutes, veganes Produkt. Deshalb propagiere ich hiermit, holt euch gutes, veganes Futter. Wir gehen in die berühmte Nummer 2. Runde. In die Und oh, wir gucken, was wir gleich essen. Weiter geht's. Der will mich gerade Homs nehmen. Döner King sagt, der ist der beste Döner. Ich vertrau Döner King, vertrau. Das ist Scheiß-Döner, ne? Aber Becker ist wirklich kein Ja, Aber wir müssen mal aufpassen. Ich habe schon mal sowas geglaubt, bin ich zum Burgerladen hin. Ich habe Niko Mikrowellenburger gekriegt. Ich schwör's, der war so viel Arsch, Mann. Nein, nein. Die meinen, der geht klar, haben sie eben unter vier Augen gesagt. Ich sag dir ehrlich, vegan hat mir nicht geschmeckt. Aber der andere hat mir geschmeckt, der Lamuro, ja. Und ich nehme die nächsten zwei. Ich nehme Hähnchen jetzt ganz normal. Und Kaltlarm. Ganz normal, ganz normal. Und in die nächsten zwei Runden, Leute. Und let's go. Das ist jetzt die Hähnchen-Variante. Also ich finde immer, muss ich muss euch ehrlich sagen, Hähnchen ist die Sicherheitsvariante, wenn man hier macht. Wenn man nicht weiß, ob es gut wird, Hähnchen, da habt ihr sicherer einen vernünftigen Döner. Vielleicht kann ich herausragen, aber einen, den man gut essen kann, als bei Kalb. Das ist jetzt der erste normale Döner hier. Anführungsstrichen nicht vegan, ohne Käse. Einfach so, wie die ihren Hähnchendöner anbieten. Wir werden auch noch einen ganz normalen hier essen. Ohne dieses Grillgemüse und so, um einen ganz regulären Vergleich zu haben. Haben hier jetzt auch gleich noch Schichtfleisch. mich euch meine Eindrücke mitzugeben, erster Biss eben war nicht so geil. Irgendwas war da an der Soße komisch, kann passieren. Darf man sich jetzt nicht von beirren. Da muss jeder gucken, wie ihr das bewertet. Perfekt zum Essen ist das nicht. Ich sag euch, für mich ist es jetzt kein Beinbruch. Der Döner maximal gut schmeckt. Wenn ich jetzt zehnmal essen gehe und das passiert nur zweimal, sehe ich darüber hinweg. Man merkt den Frischkäse. Das ist schöner Gegenspiel zum Fleisch, weil das schön weich ist. Wirklich nicht verkehrt. Also, round two, round two. Schichtfleisch. Lamm kalt. Muss ich einfach sagen leute das ist mein vierter döner das sind alles döner gewesen bis auch vegan kann man machen aber das ist wirklich alles standard sein urgroß da kann ich jeweils beim hähnchen und bei dem wir brauchen jetzt noch kein tamtam -Tam machen und den aufessen um das sagen zu können aber das ist alles 5 von 10. das ist einfach durchschnitt kann man essen wenn man diesen super special oben grill und so da voll den turn drauf schiebt kann man machen aber das ist einfach durchschnitt leute wir gucken mal was die anderen zwei döner machen Zuzuka haben wir noch mal habe ich viel hoffnung drauf und einfach einen normalen ohne diesen ganzen tamtam -Tam. nur wie man ihn kennt tzatziki bisschen scharfe soße vielleicht ein <lacht> bisschen Kraut. Statement zwischendurch, das ist viel fürs Auge, viel Show, viel Durchlauf auf schnell. Da musst du schon krass den drauf haben. Das ist so zwischendrin mein Zwischenfazit. Wir gehen nochmal äh, in Runde 5 und 6. Wir nehmen noch zwei Döner, einmal Sujuk und einmal Kalt Lamm, aber nur mit bisschen Salat und Tzatziki. Das war's told you I'ma make, keep the channels on. Yeah, yeah. Why you acting different when the camera's why, on? Why you acting different like your paper long? A day wake up and, and I uh, thank God. Uh, Bad decision got you wishing you could say nah. I city the you could get hit nah. any day nah. <laughs> oh on my mama, I'ma move I finally way out With some 20s, 50s, hundreds, thousands, millions, billions, <laughs> trillions, zillions. <laughs> I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy an Amazon. Hey, boy, like I heard these labels buy me. Also, jetzt aber yalla, Leute, bevor das dunkel wird. Ich setze sehr viel Hoffnung in den Sujuk, deshalb werde ich den auch probieren. Ja, da, er wollte ihn unbedingt mit Käse überbacken. Ja, aber fühle ich, ey, das ist sein Produkt. Das ja. Ich möchte ihn so präsentieren. Finde ich es in Ordnung. Und da wollte ich mich nicht abrücken lassen, weil den Käse fand ich geil beim ersten Döner. Boah, da ist schon, ist schon wieder knaftig, knaftig. Mit Pommes drin. Ich glaube glaub auch. Sujuk, Pommes, Käse. Ganz knusprig das Brot, guck mal hier. Gefällt mir sehr gut so. Standard-Sujuk-Geschmack, wie ich ihn kenne und liebe von früher. <lacht> Pommes merkt man gar nicht. Man sieht sie, aber schmeckt sie nicht. Soße finde ich nicht optimal für diesen Sujuk-Döner. Er scheint hier darauf zu feiern, er hat gar nicht mehr nachgefragt, Aber die kann ich gut ausblenden hier, das ist jetzt nicht so das Ding. <lacht> Also für mich ist das der beste Döner bisher hier. Käse, ich schwöre es euch, der ist so dezent, den merkst du auch kaum. Eigentlich übertönt nur die Suchu-Wurst und die Soße. Also unten wird ein bisschen trockener Döner. Es die Pommes und unten ist halt viel Brot, wenig Soße. Die Pommes ziehen, glaube ich, auch noch Flüssigkeit. Das sind eine 7 3. das ist Wohlgemerkt, alles im Standard-Ranking. Jetzt nochmal klassisch, dein Urgroßvater hat er auch wieder dick belegt. Er hat dieses Mal auch einen anderen Zerzickel genommen, ganz cremig, aus einer anderen Schale. Ja, sah mir sehr vielversprechend aus. <lacht> No sleep, no rest, My das ist wirklich gut. Also ich bin ehrlich zu euch, ich muss übergeben an Achmed, ich schaffe nicht mehr. Ich muss ihn jetzt anhand dieser paar bisschen bewerten. Ich würde sagen, das kann ich auch, weil sich ein Trend bei diesen Döner abzeichnet. Die Special-Dinger mit Käse und Zutup sind ein bisschen außergewöhnlich. Aber auch der Döner ist Standard-Standard. Aber nicht schlecht, einfach Mittelfeld. Ist auch eine 5 von 10. Der, muss ich sagen, würde so leicht noch abfallen. Den hätte ich vielleicht sogar knapp drunter gegeben. Muss ich ehrlich sein, weil da fehlt die Saftigkeit jetzt. Der ist ein bisschen trockener durch. Na Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Das mich wissen mit einem Daumen oben, da unten Kommentar und dann würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten Video bis zum nächsten Mal. <lacht>